Guten Morgen! Unsere Kanzlerin hat ja gestern im Bundestag eine bewegende Rede gehalten und ähm, mir wurde jetzt ein Video zugespielt äh, von Herrn Mao La, äh, ein Chinese, der eine chinesische Presseschau übersetzt und äh, ich habe das Video hier eingeblendet und habe den Text allerdings vergrößert, sodass wir alle mitlesen können. Ja, dann schauen wir mal rein. Also, hier diese Presseschau und wir starten mal das Video. Eine Presseschau, ich übersetze von chinesischem Fernsehen, NTV. Pressestimmen zum Merkel-Appell. So hat man die Kanzlerin selten erlebt. Mit einer emotionalen Lede folgelt. Bundeskanzlerin Merkel dazu auf, im Kampf gegen die Corona-Pandemie geduldig und vernünftig zu bleiben. In dieser Ansprache appellierte Merkel an den gemeinschaftlichen Zusammenhalt und die Vernunft der Bürger, sich an die geltenden Regeln zum Schutz vor Corona-Virus zu halten. Die Reaktionen sind los, nicht nur im Inland, auch im Ausland, wir haben die Plässestimmen am Tag danach gesammelt. Die ausländischen Plästestimmen zu Angela Merkels tv ansprache Chaos im Kopf. Welche Maßnahmen bei ADHS helfen können? Äh, seltsam, bei uns in China gibt kein ADHS. Alles Quatsch. Tagesanzeige in der Schweiz. Angela Merkel läuft im Krisenmodus zu Hochvollem auf. Neue zügliche Zeitung. In der Kolonaklise ledet Angela Merkel gegen den Vertrauensverlust der Politik an. Mal tönt sie dabei wie eine Lelelin, mal wie eine Pastolin. Die deutschen Plätze stimmen zu Angela Merkels TV-Ansprache. Bild. Chefredakteur Julian Leichelt, die Kanzlerin hat keinen Erziehungsauftrag. Es geht auch um die wirtschaftliche Gesundheit und dazu hat die Kanzlerin kein Wort gesagt. Die Zeit schleibt dazu. Melke glaubt, dass sie ohne Krisen keine Politik machen könne, dass sie eine Kliese brauche, um die Bevölkerung hinter sich zu blingen. Nun jedoch macht Merkel eine neue Erfallung. In diese Krise kommt ihr langsam die Zustimmung abhanden. Nicht in einem bestimmten Teil der Bevölkerung wie in der Flüchtlingsflage, sondern in allen Teilen. Die Deutschen sind keine holde, und einsichtige Verletzel. Aber viele sind müde geworden. Sie flagen nach der Sinnhaftigkeit der es liegt nun an Merkel, sie zu überzeugen. Spiegel. Plätze stimmen übel. Eine glät klamp Kallenbauel. Merkel versenkt klamp Kallenbauel. Melkul von heute. Internationale Plätze schlägt allein. Düstere Prognose für Merkel. Internationale Plässe schlägt Alarm. Die SPD hat eine neue Spitze und könnte nun die Gloko ins Wanken bringen. Die internationale Plässe sieht teils das Ende der Elal Merkel hell aufdämmeln. Manche Orts durchaus mit Freude. Da ist er. In Deutschland, Spahn gilt auf Merkels emotionalen Appell. Es waren Zumutungen. Oh, jetzt sagt der leichte Sprecher, die Flau hat abgeflüchtigt.